Wie man an den vielen Ordnern unschwer erkennen kann, sind wir hier im Zimmer eines Intellektuellen. Ich hoffe, ich darf dich so ansprechen, Helmut. Äh, ach, ich bitte darum. Ja, Helmut ist äh, Student im wievielten Semester? Im 13. Im 13. Semester, äh, also jetzt das Betrieb Sommersemester. Äh, ist, äh, ist das 14. Das, ist das 14. Semester Betriebswirtschaft und ein Abfluss ist... Äh, Voraussichtlich noch nicht in Sicht. Voraussichtlich noch nicht in Sicht. Nun gut. Ähm, Du finanzierst dein Studium? Äh, über meine Eltern. Du bist also äh, sozusagen Sohn als Beruf <lacht> erstmal. Aber das kann sich ja. Frank, bitte auf, auf äh, dem Interviewpartner bleiben. Ja. Das, ja, das kann sich auch durchaus noch ändern. Ja, und. Ja, okay, ist 26. Gut. Ähm, weitere Frage: Hobbys. Was steht es mit Hobbys? Ja, auch ich gehe gerne schwimmen, ähm, spiele ab und zu Tennis und ähm, gehe, mache ein bisschen Bodybuilding. Du hast äh, einige Pro gesundheitliche Probleme mit dem Kopf gehabt, also Kopfschmerzen? Gehabt? Ja, ich habe länger passiert, weil ich starke Verspannungen und Kopfschmerzen habe. Aber ich habe jetzt eine sehr gute Creme, ähm, die äh, die Verspannungen löst, sodass ich also bald wieder zuversichtlich ähm, in den Tag gehen kann. Gut, dann wollen wir da also weiterhin...